Was hätte? der Knie? Ja, dann gehen wir mal schauen. Also ich bin der Dani Vertreter, stellvertretender Rettungschef. da ist eigentlich so meine Aufgabe, hier oben zu schauen, wenn es einen Unfall gibt, dass man entsprechend ausrücken kann und dass der ganze Betrieb so läuft. Hast du gehört, Dani? Da höre ich uns weiter zurück und Ja, da habe ich gehört. Zweitens. Dann gehen wir schauen. Man bekommt äh, der Funkspruch über oder die Meldung, woher auch immer. Und dann kommt sich ein an, wo ist da überhaupt? Dann gehen wir mal schauen. Hallo, miteinander. Wie geht's, versteht's? Also zuerst beim Herfahren habe ich gesehen, dass äh, drei Leute dort sind. Von Anfang an war es schon abgesperrt, war es war übersichtlich. Also von dem her war es aus meiner Sicht für die Sicherheit schon mal gesorgt. Man hat auch gesehen, dass die Leute äh, sich bewegen. Also vor allem einer ist am Boden gehockt und äh, der hat sich aber auch bewegt und, und das ist schon mal gut für mich. Dann weiß mal, okay, gut, die, die bewegt sich, die, der, der ist nicht bewusstlos und und und. Nachher wird der Patient wird eine Erstbeurteilung gemacht, wie, war wo ist, Patient kritisch, Patient nicht kritisch. Wenn Patient kritisch ist, würde ich entweder Material nachbestellen, je nachdem, was schneller geht, oder ich bestelle den Helikopter. Er äh, hat einfach Schmerzen gehabt, im Schuh drin selber und äh, das Knie. Das ist eigentlich jeder dritte Einsatz ist eine Knieverletzung, so rein statistisch. Und aber, äh, ja, das Knie ja, ein bisschen weh, aber das Grundproblem ist sicher im Schuh. Drin ist. Der Schuh auch schon offen, war. er hat ihn zum Glück nicht ganz abgezogen, weil ein Schuh selber eigentlich eine sehr gute Schiene ist. Entsprechend konnte ich den Schuh mit der Schiene zu einer Einheit bilden und, äh, so in dem sind die verletzten die Körperteile ruhig stellen, immobilisieren, dann in den Schlitten und Let's go! Wir sind statistisch in sechs Minuten nach Anruf beim Patienten und sind nach 43 Minuten. Im Spital mit dem Patienten, nach Anruf. Ciao, Dahli, alles gut? Hey. Entsprechend über den Funk kann man hier funken. Die Zentrale tut das alles avisieren, tut Spital avisieren, was das mehr bringt. Äh, männlicher Patient, 20-Jährige, was auch immer, was denn ist, Knie oder irgendwie, dass die Bescheid wissen, dass der Ärzte genau dann auch schon wissen, wie wir wo. Was schön ist jetzt spezifisch von der Rettung ist sicher, dass, äh, dass man helfen kann. Wir können mit relativ einfachen Mitteln äh, viel machen. Also sprich eben die Person aus seiner Notlage raus befreien. In dem Sinn können die wirklich auf dem Schlitten ins Tal abnehmen, weil sie selbstständig wahrscheinlich niemanden haben kann. Das ist etwas sehr Schönes, dass man wirklich helfen kann. Also man sieht auch, dass man helfen kann und die Leute sind auch dankbar.